Eine da hat Als vollziehende das Behörde behandelt der fünfköpfige Regier Regierungsrat und der Kommission in der vorliegenden Fassung zuzustimmen. Besten Dank. Also wer beim Punkt B ähm, regierungsrätlichen Antrag unterstützt, bitte ich jetzt die Hand aufzeigen. Wer der Antrag äh, Margret Wischer unterstützt vom Landrat in Loch. Veranstaltung. Landsgemeinde Ja oder Nein, die Frage ist nach wie vor kein Thema. Präsent ist immer auch das Militär. Verankertes Sinnbild für Sicherheit, Schutz und Unabhängigkeit. Dies gilt sowohl für Regierungs- und Behördemitglieder als auch für das versammelte Stimmvolk. Dem Wort dieses schwöre ich. Dieser Kernsatz fordert das Stimmvolk auf, das landsfällige und verletzende Voten darf der Landermann unterbrechen. Der Land haben wir, wir haben in diesem Land... ...und dass alle gleichen Chancen sind, und haben zum zu leben, so sollen auch und auch die Familien von der WIR möglichst vor dem Pass im Raub geschützt werden. Raubus ist im Tourismuskanton und Touristen erwarten es heutzutage drauf bei Westhahn. Wer will Landrat und Regier... ...Wer will gegen den Ring Dieses Amt erfordert rhetorisches Geschick und einiges an Fingerspitzengefühl für die Vorgänge im Ring. ...ergänzig von Artikel 60 und 63 vom Mainz-Gesetz, Erweitere von der Befolgnis von der Stimme-Rechte... ...ausharren bis zum letzten Traktandum. Fünf Stunden wurde diskutiert, Gemehrt und gemindert. Eine beeindruckende Demonstration.